Der Client fordert eine Einheit an, zum Beispiel die www index.html. Die Einheit wird in der Antwort gesendet und zusammen mit dem Last Modified Datum und dem ETag Wert im lokalen Cache gespeichert. Dieselbe Einheit wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal angefordert. Da sie im Cache liegt, werden die Header Einträge if modified since, mit dem Last Modified Datum und, if non match mit dem eTag-Wert gesetzt und zum Server gesendet. Da sich weder das Last Modified Datum noch der Wert für eTag verändert haben, wird nur ein HTTP-Header mit der Statusmeldung 304 Not Modified in der Antwort gesendet. Der Client darf jetzt die Seite aus seinem Cache anzeigen.